zum heutigen Thema. Reproduzierbarkeit ist eine zentrale Anforderung an wissenschaftliche Ergebnisse und an den wissenschaftlichen Prozess insgesamt. Das klingt ganz gut und selbstverständlich und es sagt sich auch sehr schön leicht, ähm, aber die praktische Sicherstellung der Reproduzierbarkeit ist halt noch eine ganz andere äh, Sache. Sie ist eine anspruchsvolle Aufgabe in der Forschung und insbesondere, wenn es sehr datenintensive Projekte oder rechenintensive Projekte sind, kommen noch ganz andere Herausforderungen dazu. Für viele von den Aufgaben, die dabei zu lösen sind, gibt es zwar Werkzeuge, ganze Baukasten, aber es ist einerseits nicht für alle so einfach, sich mit diesen Tools auseinanderzusetzen und andererseits ganz sicher auch nicht effizient, wenn es jedes Forschungsprojekt wieder neu tun muss. Und heute wird uns Andreas Bleuler erklären, welchen Weg das Swiss Data Science Center eingeschlagen hat, um Forschende an der Stelle zu unterstützen. Andreas Bleuler erwarb seinen Doktor in Computergestützter Astrophysik an der Universität Zürich. Und für Eingeweihte, die haben vielleicht schon erkannt, womit er sich beschäftigt haben könnte an seinem Hintergrundbild, in seiner Doktorarbeit untersuchte er den Prozess der Sternbildung in der Milchstraße mit Hilfe umfangreicher Computersimulationen. Als Postdoc erforschte und implementierte er neue Methoden zur Verbesserung von parallelen Simulationscode für die Astrophysik und Kosmologie. Da sind wir also schon mittendrin in der ähm, Modellierung und der rechenintensiven Wissenschaft. Danach hat er noch einen Abstecher bei der Mitgründung eines Startups, Gemacht, für das er ein Empfehlungssystem entwickelt hat. Und schließlich 2017 ist er dann zum Swiss Data Science Center gestoßen, wo er als Senior Computer Scientist arbeitet. Heute wird Andreas uns die Plattform Renku vorstellen, die vom SDSC entwickelt wurde und wird. Und Andreas, herzlich willkommen, dass du da bist und vielen Dank für deine Bereitschaft, heute hier mitzuwirken. Du hast das Wort oder eigentlich müsste man jetzt wohl sagen uh, The Zoom is yours oder so ähnlich, also <lacht> bitteschön. Wunderbar, vielen, vielen Dank für, für diese Einleitung. Genau, also ich glaube, es wurde schon vorweggenommen, worum es geht. Heute. Es geht darum, dass ich zuerst sage, was, was zu meiner eigenen Zeit als, als Forschender, was da schiefgelaufen ist und weshalb meine Resultate nicht zu 100% reproduzierbar wären und danach geht es darum, was wir jetzt machen und woran ich arbeite, um die Situation zu verbessern. Ähm so. Zuerst ganz kurz ähm, zwei, drei Worte über die Institution, für die, die ich hier vertrete. Das Swiss Data Science Center SDSC ähm, ist ein Joint Venture zwischen der ETH in Zürich und der EPFL in Lausanne. Ähm, wir haben, wir sind auf beiden Campusen vertreten. Ähm, wir wurden Uh, Im Jahre 2017 wurde das SDSC ins Leben gerufen und wurde mit dem Auftrag da ins Rennen geschickt, um insbesondere die, die Adoption, also nicht unbedingt die, die Forschung an sich, uh, die Grundlagenforschung, sondern mehr die Anwendung von Data Science und Machine Learning um, Technologien, innerhalb des, des ETA-Bereichs, aber auch des gesamten akademischen Bereichs der Schweiz und auch der, dem industriellen Sektor der Wirtschaft zu fördern. Was machen wir da konkret? Wir, also das ist in erster Linie ist das chronologisch. Wir, wir machen Zusammenarbeiten mit akademischen Partnern, also da wenn, wenn Forschungsgruppe X, sagen wir mal konkretes Beispiel, das Schnee und Lawinenforschungsinstitut äh, möchte in Davos, möchte Machine Learning einsetzen, um, um die äh, Lawinenprognose zu verbessern, aber sie haben, sie wissen, Sie haben keinen, niemanden mit diesem Background, dann können Sie ein Proposal schreiben und wenn das akzeptiert wird, dann, dann helfen wir Ihnen da und dann arbeiten wir auf diesen Projekten mit bis hin zur Publikation in, äh, in den Domain Science Journals. Das, damit, das war so der Grundauftrag, damit das ist das SDSC gestartet, ähm, dann bieten wir eine ähnliche Form der Zusammenarbeit, bieten wir auch für, für die Industrie, um da den Wissenstransfer zu verbessern, einfach auf Basis von Kostenneutralität und schließlich, und darum geht es heute, versuchen wir ähm, technische Lösungen zu entwickeln, um ich sage jetzt mal so, die, die Anwendung von Best Practices in, in diesem Feld ähm, zu, äh, zu erleichtern. Und das Flaggschiff in dieser Hinsicht ist, äh, ist die Plattform Renko und um die soll es heute gehen. Ähm, Matthias hat es eingängig äh, schon erwähnt. Äh, mein Hintergrund ist der eines äh, theoretischen Astrophysikers, der sich äh, sehr stark mit computergeschützter Wissenschaft äh, mhm. beschäftigt hat. Und äh, beim SDSC heute bin ich verantwortlich für, für das Team, das sich mit, äh, sagen wir mal, mit operationellen und so dem Plattform-Aspekt von, von Renko äh, beschäftigt. So. Ähm, Jetzt ein bisschen ein so ein kleiner Loop zurück in meine Vergangenheit. Wenn ich da so, wenn ich da jetzt so zurückschaue und auf meine Zeit in, in der Forschung, dann dann realisiere ich einige Sachen und sind nicht nicht nur ist nicht nur erbaulich, was ich da realisiere. Zum ersten Mal wäre ich heute nicht in der Lage, meine eigenen in peer review Journals publizierten Resultate wieder zu reproduzieren. Ähm, warum ist das so? Äh, die Daten, die, die wären vielleicht noch irgendwo sogar auf einem Server vorhanden und der Code, der ist auch in einem, in einem Repository. Aber ich wüsste, ich wüsste nicht mehr, welche Version von, von meinen Daten, Simulationsdaten und welchen, welchen Code, das ich da verwendet habe. Und also welchen Code, welche Daten zusammen irgendein ein publiziertes Resultat ergeben haben. Also die eine, die, so das, das, das operationelle Wissen, was hat was ergeben, das, das fehlt mir komplett. Ein weiteres Problem wäre, dass vermutlich mein Code nicht mehr zu 100% funktionsfähig wäre, ähm, gewisse Libraries oder so. Das ganze Runtime-Environment hat sich verändert. Also äh, es würde vermutlich ziemlich viel Arbeit brauchen, um das wieder up to date zu bringen. Ähm, des Weiteren ist es so, dass vermutlich jetzt irgendwie eine Doktorandin oder ein Doktorand äh, sehr ähnliche Sachen, die ich gemacht habe, ähm, wieder wiederholt. Also vielleicht noch ganz kurz mein, mein klassischer Ablauf, der bestand so drin, große High-Performance-Computing-Simulationen laufen lassen. Was da rauskommt, waren sozusagen meine Rohdaten. Und dann habe ich da Post-Processing gemacht, so eine ganze Pipeline aufgebaut, bis hin zu am Ende publizierten Resultaten. Und vor allem dieser, dieser Analyse-Code, den ich geschrieben habe, das, das, waren, das waren oftmals so ad hoc oder geplant als ad hoc one offs oder stellt man sich das vor ich schreibe das einmal dann kommt ein plot raus und dann äh, dann publiziere ich die uh, die Figure in einem paper und dann brauche ich das nie mehr und am ende hat man irgendwie ganz viele versionen von von der ähnliche versionen dieses analysecodes und ich bin überzeugt dass vieles von dem zurzeit wieder von jemandem wieder implementiert wird also, das heißt, die Wiederverwendbarkeit von dem, was ich gemacht habe, ist, war sicher nicht optimal. Ähm, nächster Punkt: äh, die, Ich habe durchaus ähm, signifikante Rechenzeit da äh, verbraten und ähm, gewisse Resultate meiner Simulationen, die wären sicher noch interessant, um in einem anderen Kontext, als ich das im Originalpaper gemacht habe, wieder zu analysieren wird nicht gemacht und der Grund dafür ist, dass, dass es für Forschende heute, also erstens habe ich die, die Daten nicht irgendwie auf ein Data Repository hochgeladen, also ich habe die Daten gar nicht zugänglich gemacht, war damals kein Requirement. Und sogar wenn ich das gemacht hätte, sogar wenn meine Rohdaten irgendwo zugänglich wären, wäre es ohne die ganzen ohne sehr sorgfältige Metadaten und vielleicht meine Beispiel Pipelines, die zeigen, wie man diese Daten verarbeiten kann und auch in meinem Fall ohne die Prozesse, die zu diesen Daten geführt haben, wäre es wahnsinnig schwierig, diesen Daten zu vertrauen und die wieder zu verwenden. Also die Daten alleine, die sind relativ nutzlos, möchte ich mal sagen, äh, solange man nicht die Prozesse versteht, die die zwischen den Daten stehen. Und als letzter Punkt, ähm, die, die Zusammenarbeit, äh, insbesondere mit meinem Doktorvater, die, die war sehr gut, aber die hätte noch effizienter sein können. Äh, wenn man sich das mal vorstellt oder ich habe da ein, ein gewisses, in meinem Fall war es Python Environment auf meinem Laptop, das ich verwendet habe für Plots und so weiter zu erstellen. Für einen Professor wie ihn war es nicht möglich, von äh, fünf Doktoranden und noch fünf Postdocs, genau das jeweilige Environment lokal zu replizieren. Das heißt, ich habe da Platz gemacht, habe die äh, als PDF äh, in ein E-Mail gepackt, rübergeschickt oder vielleicht haben wir das mal zusammen angeschaut. Aber er war nie in der Lage, genau mein, mein Runtime Environment bei sich zu replizieren auf einfache Art und Weise und einfach mal selbst in meinem Code, in meinem Analysecode mal ein paar Sachen auszuprobieren. Und wäre er dazu in der Lage gewesen, hätte da die Zusammenarbeit sicher noch etwas, etwas einfacher funktionieren können. Ähm, ja, und damit ist eigentlich auch klar, was, was so die Ziele hinter, hinter Renko sind. Also Renko ist eine, ist eine Open Source Plattform mit der wir drei hauptsächliche Ziele verfolgen. Erstes Ziel ist, äh, ich nenne das mal Computational Reproducibility. Reproduzierbarkeit ist immer so ein bisschen, äh, ist ein Begriff, der in unterschiedlichen Kontexten unterschiedlich verwendet wird. Ist klar, alles, was irgendwie in einem, in einem Wet Lab stattfindet, das sei hier mal ausgeklammert, aber von dem Punkt weg, wo etwas in digitaler Form vorliegt, sollte es meiner Meinung nach eigentlich möglich sein, auf Knopfdruck ein gewisses Resultat wieder zu erlangen, wieder zu erstellen. Und das verstehe ich unter Computational Reproducibility. Ähm, weiterhin die Wiederverwendbarkeit von Code und Daten möchten wir verbessern. Und drittens die Einfachheit von Zusammenarbeit auf solchen Projekten, sei es innerhalb von Institutionen, aber noch gerade auch über institutionelle Grenzen hinweg, weil das ja oft das Problem von noch schon schon wie, wie teilen wir Daten, wie teilen wir Code. Ähm, die Zusammenarbeit auf solchen Projekten ist nicht immer einfach, das versuchen wir zu verbessern. Ähm, jetzt eingängig, Matthias hat es schon ganz kurz erwähnt, es gibt ja zu vielen von diesen Problemen, gibt es Lösungen ähm, und das wäre jetzt eigentlich äh, genau, also es gibt es gibt äh, Open Source Lösungen zu diesen Problemen und wir versuchen eigentlich diese Open Source Lösungen versuchen wir zu einem großen Ganzen zusammenzusetzen, das sagen wir mal manageable ist. Und die, die, die Konzepte oder die Entities hier, die, die, wir, die wir da zugänglich, die wir zugänglich machen möchten und die wir, die wir einfach kontrollierbar machen möchten, die man letztlich braucht, um, um gut zu arbeiten in diesem Bereich, wäre einerseits klar, gut, dann haben wir die Daten mit Metadaten, ganz wichtig, das ja, geht gemeinhin so unter Datasets, ähm, aber wie gesagt, auch die Runtime Environments, also das ganze wie, wie sah mein, mein Computerumfeld aus, ähm, das ich verwendet habe, um ein Resultat zu erstellen? Und wie lässt sich dieses, dieses Umfeld durch jemand anders replizieren? Wie kann das jemand anders bei sich replizieren? Und zuletzt die, die Workflows, also wirklich die, die Abfolge von Schritten, die man durchführen muss oder die, die durchgeführt werden muss, automatisiert um von Ausgangsdaten irgendwann zu einem publizierten Resultat zu kommen. Das sind so die, die vier zentralen Konzepte in Renko. Ähm, und ja, daraus, um, um diese, um da gut zu arbeiten, könnte man jetzt äh, seinen Best Practice Guide, könnte man da eigentlich erstellen und sagen, ähm, genau, ist, ist ganz einfach. Ähm, verwende, äh, versioniere alle deinen dein Code, alle deine Daten, ähm, verwende eine, ähm, eine sogenannte Workflow Definition Language, äh, um deine Abfolge von, von Schritten aufzuzeichnen und verwende für, für die technisch etwas versierten, haben vielleicht den Begriff schon gehört, verwende Docker. Ähm, Docker ist eine Technologie, die in den letzten Jahren sehr stark an Popularität gewonnen hat, äh, die es mir ermöglicht, eigentlich so mein, mein Runtime-Environment zu abstrahieren, also das äh, zu beschreiben und jemand mit, mit anderen zu teilen und für andere reproduzierbar zu machen. Also, das heißt, der, der letzte Schritt hier wäre: ähm, äh, erstelle so ein Docker-Image für, für alle deine Analyseschritte dass es dann anderen ermöglicht, um bei sich lokal dieses Environment zu, zu replizieren. Das Problem hier ist jetzt, ich deute es rechts an, wenn man, wenn man nicht, wenn, man, wenn ich mich jetzt zurückversetze, ich wollte einen, eine Doktorarbeit in Sternentstehung machen und nicht ein vier, eine vierjährige Lehre in Software Engineering. Oder? und äh, man kann einfach nicht verlangen, dass äh, jede, jede Doktorandin, jeder Doktorand sich durch diesen Technologie-Overhead durcharbeitet, um nachher Forschung betreiben zu können. Und das ist so äh, die Punchline. Wir versuchen halt da die, die Eintrittshürde mit Renko versuchen wir zu, zu runterzuholen. Ähm, das heißt also, wir versuchen diese Technologien, die ich angedeutet habe, nicht zu ersetzen, überhaupt nicht, im Gegenteil, wir, wir verwenden die. Wir versuchen einfach die, so die, die Schnittstellen dazwischen ähm, möglichst, möglichst freundlich zu machen. Und dementsprechend für, für die, die mit gewissen Aspekten hier vertraut sind. Also wir, wir verwenden Git. Ein Renko-Projekt ist ein Git-Projekt. Wir verwenden GitLab als Plattform, um Git-Repositories online zu, zu hosten. Wir verwenden GitLFS als, als Appendix für Git, um Daten auch in ein Git-Repository zu speichern. Um, wir verwenden Docker, um diese Runtime-Environments zu abstrahieren, und Kubernetes als, als Plattform, auf der, auf der unsere Renku-Lab-Plattform läuft. Um, wir verwenden JupyterLab Lab so als Arbeits-Workhorse, also die, die, die Leute, die auf Renku oder mit dem, mit dem renko lab teil mit dem Plattformteil von Renko arbeiten, die, die verwenden oftmals Jupyter Lab oder RStudio. Um, jupyter Hub zu zur Kontrolle dieser, dieser Server hier. Um, Python und R sind so die am meisten verwendeten Programmiersprachen, mit denen die Leute arbeiten, die die Renko verwenden. Und zuletzt äh, verwenden wir noch die CWL, das ist ein Beispiel von so einer Workflow Definition Language. Um, Demos, äh, sehen wir etwas, wenn die Zeit knapp ist, ist das schwierig. Aber ich habe da einige Screenshots, äh, habe ich da mal reingetan. Ähm, das wäre jetzt so die, die Landingpage für ein Renko projekt Da haben wir, als der im Frühjahr, aus der Corona losging, haben wir versucht, nicht auch noch ein, ein Modell zu trainieren, das irgendwie den Verlauf der Pandemie vorhersagt, aber wir haben versucht, ähm, die, die Daten aus den verschiedenen Ländern zu vereinheitlichen äh, und das laufend abzudaten damit Leute, die halt so ein Modell trainiert haben, dass die, damit die das nachher auf die Daten verschiedener Quellen anwenden können. Darum ging es in diesem Projekt und da haben wir einfach mal so ein, so ein Readme, so einen Überblick. Und wenn wir jetzt da mal reingehen und schauen, was in so einem Projekt drin ist, dann sehen wir, dass ein Renko-Projekt ist eigentlich einfach ein, ein Git-Repository mit einer gewissen Struktur, die vorgegeben ist. Da haben wir mal dieses Docker-File, das beschreibt eben dieses, dieses Compute-Environment. Ähm, dann haben wir ähm, zusammen, genau, also zusammen mit noch je nach Python oder R, was man verwendet, äh, Beschreiben diese Dateien zusammen, wie dieses Runtime Environment erstellt werden soll. Ähm, dann haben wir, wir verwenden die Continuous Integration äh, Cap Cap Capabilities von GitLab, um laufend, wenn ich jetzt da irgendwie eine neue Library installiere äh, und die zu meinem Environment hinzufüge und dieses, diese Änderungen ins Repository sende, dann wird da ein neues Image erstellt, so dass ich immer die neueste Version von meinem Runtime Environment zur Verfügung habe. Genau. Und dieses, diese, diese, neueste Version dieses Image von meinem Runtime Environment, das immer zur Verfügung ist, das kann ich benutzen, um mir eine ein Cloud-hosted Arbeit, eine in der Cloud gehostete Arbeitsumgebung ähm, starten zu lassen, so eine Interactive, interactive Environment oder Interactive Session. Ähm, und das ist dann so ein Studio oder Jupyter Lab Server in der Regel. Äh, das, einfach, das schaut sehr ähnlich aus, wie was ich auf meinem Laptop laufen lassen könnte. Aber es hat den großen Vorteil, es ist Cloud basiert. Und ich brauche da, es läuft in meinem Browser, ich muss lokal nichts installieren und ich kann das sehr einfach anderen zugänglich machen. Und ähm, das ist dann so jeweils bei, beim, bei der Demo ist das die Punchline oder wenn man da mal ins, in so ein Notebook reinschaut, dann sieht man alle, alle die, die Software Dependencies, die sind schon da, wenn ich mir so eine Interactive Session starte. Ähm, auch wenn ich selbst gar nicht an diesem Projekt gearbeitet habe, wenn ich da einfach eingeladen werde, an diesem Projekt neu mitzuarbeiten, dann, dann starte ich mal so ein, so ein Environment. Dann habe ich da bereits diese Dependencies. Ich habe den Code aus dem Repository. Ich habe die Daten aus dem Git LFS Teil des Repositories. Und es läuft einfach out of the box. Und wer schon mal versucht hat, einfach zwei, drei Tage lang bei einem Projekt so sich selbst boarden und bis, bis da einfach mal alles läuft und man alles, was, was da da ist, durchführen kann und ausführen kann, da vergeht normalerweise doch ein bisschen Zeit. Und das, das ist jeweils für mich immer ein schöner Moment, wenn ich mich da einfach durchklicken kann und das funktioniert. Das wäre so der die Renko-Lab-Plattform, der, der Cloud-basierte Teil der, der, des Renko-Projekts. Da geht es eben da geht's darum, ein, ein Git-Repository online, also einen Platz für, für Git-Repositories online zur Verfügung zu stellen und diese, diese interaktiven Sessions für die Benutzer zur Verfügung zu stellen. Ähm, zum anderen haben wir noch ein eine, Kommando, eine Kommandozeile, ein Kommandozeilenprogramm, ein sogenanntes CLI. Und da geht es darum, das ist zurzeit sehr stark eben in der Entwicklung begriffen, da geht es darum, die, diese, diese Workflows, die ich beschrieben habe, also so die Abfolge von Schritten, die nötig ist, um ein gewisses Resultat zu erhalten, diese aufzuzeichnen. Und das, ja, ist jetzt ein bisschen trocken, aber ich habe versucht, das mal hier so ähm, aufzuzeigen. Wenn man sich jetzt vorstellt, ich würde da ein Python-Script äh, laufen lassen, das gewisse Daten und gewisse andere Daten als Inputs ähm, benötigt, um, um zu laufen, dann kann ich da ein Renku run, wenn ich dieses Kommandozeilenprogramm installiert habe, vorne anhängen. Und dann wird Renku wird feststellen, aha, diese Some Data und diese other Data waren Inputs zu meinem Script und wird das entsprechend so im Projekt ablegen, diese Information. Und diese Information wird auf eine Art und Weise abgelegt, dass Renku sie wieder ausführen kann. Also wenn ich jetzt äh, zu einem späteren Zeitpunkt, wenn sich jetzt etwas ändert, sagen wir ich habe some data habe ich neue Daten erhalten, dann kann ich später einfach Renku update aufrufen und ich erhalte eine neue Version meines, meines Resultats weil ich eben zuvor diese, dieses Kochrezept, sagen wir es mal, diesen Workflow durch Rank Run aufgezeichnet habe. Das ist wirklich nur so uh, in a nutshell, also das ist mir klar, dass das, ähm, eine, dass das nur ein ganz kleiner Teaser ist. Ähm, Dieser Aspekt der Plattform ist eindeutig noch ein bisschen weniger weit entwickelt oder des renko projekt ist noch ein bisschen weniger weit entwickelt, wird noch ein bisschen weniger verwendet als die, die interaktiven Sessions, die doch sehr viele, sehr viele Nutzer schon täglich verwenden. Ähm, okay, jetzt man, durch dieses Aufzeichnen von, von, von Schritten von Arbeitsschritten, die zwischen Daten stehen, ergibt sich mit der Zeit so, was wir einen Knowledge Graph nennen. oder Wenn man sich da mal vorstellt, ich habe da Input Daten, die werden durch einen gewissen Arbeitsschritt, werden die zu Zwischenresultaten verarbeitet, da kommen noch andere Daten und am Ende habe ich da ein Resultat. Und das, das ist letztlich ein, ein, ein Netzwerk oder ein Graph, und wir nennen den Knowledge Graph und Entschuldigung. Und man kann sich das auch als einen eigentlich einen Suchindex aller meiner Daten vorstellen, zusammen mit den Arbeitsschritten, die zwischen den Daten stehen. Und das das ist für mich wirklich. Also wenn wenn es eine Message gibt oder eine Grundidee hinter Renko, dann ist es für mich die, dass die Daten alleine die sind nur bedingt nützlich, wenn man die Prozesse zwischen den Daten nicht versteht und nicht mit aufzeichnet. Und genau darum geht es in diesem Knowledge Graph. Also wir versuchen, die Prozesse zwischen den Daten ebenfalls aufzuzeichnen und das Ganze suchbar zu machen. Daraus ergeben sich ähm, auch Möglichkeiten für, für ganz interessante Abfragen. Ähm, man stellt sich beispielsweise vor, ähm, ich, ich habe ein, ein Dataset, habe ich vielleicht sogar zur Verfügung gestellt in einem größeren Kontext und ich frage mich, welche Publikationen sind daraus entstanden? Das ist eine, eine Abfrage, die ich mit diesem Knowledge Graph dann ähm, beantworten kann. Und ähm, dieser Punkt hier, am I getting enough credit for what my data is used for? Ich glaube, gerade in der in der akademischen Welt ist das durchaus ein, ein sehr wichtiger Punkt, äh, wo äh, ob man, ob man auch entsprechend äh, berücksichtigt wird in Zitierungen und so weiter. Andere Frage, ähm, ich habe einen Algorithmus geschrieben, der wird da verwendet. Ähm, jetzt merke ich, ups, ich hatte da einen Fehler drin, ähm, einen Bug. Äh, äh, kann ich eine Query machen, wo, welche Resultate sind davon betroffen und welche, vielleicht auch welche Publikationen müsste man nochmals anschauen. Oder letztlich, ich habe da ein tolles Resultat oder ähm, am Ende kommt irgendwas Großartiges dabei raus, dann wäre die Frage ja, wer hat da überhaupt dazu beigetragen? Einfach das wäre so die ganze Linie eines Resultates. Um, welche Inputdaten welcher Code sind da, sind damit eingeflossen. Gut, um, ist immer so ein bisschen ein, ein Challenge, finde ich, renko in kurzer Zeit vorzustellen, weil es doch viele Aspekte, weil wir viele, viele Probleme versuchen in einer Plattform zu lösen und deshalb nochmals ein Versuch, so in einem Satz zusammenzufassen, was wir machen. Also Renku ist eine eine Open Source Plattform, die Git, ähm, Jupyter und R Studio, Docker und Analyse Workflows verbindet und das Ganze mit einem Knowledge Graph hinterlegt. So. Okay. Ich habe noch etwas Zeit, ich kann noch ein bisschen auf die, die Komponenten eingehen. Ähm, das ist so ein Versuch, Renko äh, schematisch etwas darzustellen. Also wir haben, wir haben verschiedene sogenannte Backends. Das äh, einerseits GitLab, da sind unsere Repositories drin gespeichert. Ähm, Data Backends, das ist zurzeit dieser Git LFS, dieses, dieser Appendix für Git. Äh, da versuchen wir aber auch andere andere Anbindungen zur Verfügung zu stellen. Also beispielsweise Object Stores, äh, Datenbanken sind auch denkbar. Also unser Ziel ist es, dass wir, dass wir verschiedene Datenquellen in Renko verstehen und anzapfen können. Ähm, dann haben wir, dazwischen haben wir diesen Knowledge Graph und dann haben wir verschiedene sogenannte Clients. Also wir haben dieses Web Interface, wir haben die, das Kommandozeilen Interface, das zurzeit noch ein bisschen komplementäre Funktionen erfüllen, aber die werden sicher mit der Zeit auch immer einen größeren Überlapp erhalten, dass man einen gleichen, eine gleiche Aufgabe ähm, in, in beiden Welten ausführen kann. Und in diesem Knowledge Graph haben wir nochmal so die, die wichtigsten Entitäten. Also das sind einerseits die, die Projekte. Dann haben wir die, die Datasets. Wir haben die Workflows und was an dieser Stelle, man kann es als Teil des Workflows verstehen, aber ich, ich nehme es immer noch gerne raus, sind für mich die, die Environments, also die Runtime Environments, in welchen diese Workflows ausgeführt werden können. Das sind so die die, die First Class Citizens, sagen wir es mal so, der, der Renko Welt. Wie wird Renko heute bereits verwendet? Ähm, einerseits bei individuellen Data Scientists, da, das ist für mich immer ein bisschen zu einengen. Also ich selbst in meiner früheren Karriere war kein Data Scientist, aber ich war ein Scientist, der mit Daten gearbeitet hat. Und ähm, ich falle da ganz klar darunter, also Leute, die ihre eigene Arbeit tracken wollen und sich und sich das Leben erleichtern wollen, wenn sie je wieder zu ihren früheren, zu früheren Projekten zurückkehren. Ähm, es wird verwendet bei, es wird verwendet von, von Gruppen, die die zusammenarbeiten und das ist in der DNA des SDSC. Letztlich, dass wir diese, diese institutionsübergreifenden Projekte haben, äh, wo der beispielsweise PI eines Projektes sitzt, wie gesagt, in Davos beim Schnee- und Lawinenforschungsinstitut. Äh, ein Senior Data Scientist auf unserer Seite arbeitet an diesem Projekt, äh, trainiert vielleicht ein Modell. Ähm, Renko macht es wahnsinnig einfach, äh, fast schon trivial für, für einen PI, der vielleicht kein Experte in Machine Learning ist, um sich in dieses Umfeld, wirklich in dieses Environment, das unser Data Scientist erarbeitet hat, um sich da rein zu katapultieren und mal anzuschauen, was, was da gemacht wurde und das nachzuvollziehen. Ähm, dann wird es verwendet, um gewisse Sachen sagen wir mal semi-publik zu machen oder, oder sie auch in sich selbst zu dokumentieren. Also unser, unser Covid-Projekt, bei dem wir versucht haben, verschiedene Datenquellen zu vereinheitlichen und damit, äh, und damit nützlicher zu machen. Das wäre da ein gutes Beispiel. Also unser, unser Ziel war es, zum, um da eigentlich so den, den ersten Schritt einfach so ein Pre-Processing ähm, replizierbar zu machen, das in einer selbstkonsistenten Art und Weise zu dokumentieren, dass andere nachher damit arbeiten können. Ähm, genau, der, der nächste Punkt geht auch in diese Richtung. Und dann zuletzt ein für uns etwas überraschend, aber ein, ein sehr beliebter Use Case, gerade auch jetzt im, im Frühjahr und auch im Herbstsemester wieder mit Corona, war der, war der Unterricht. Ähm, stellen Sie sich vor, Sie müssen, Sie müssen, Sie wollen Datenanalyse äh, beibringen auf Universitätsstufe und dann haben Sie äh, 50 Studentinnen und Studenten und zuerst müssen Sie mal sicherstellen, dass, äh, dass das, was Sie machen möchten, auf den Laptops aller dieser 50 äh, Studierenden auch läuft. Ähm, ich habe hab auch schon solche Kurse gegeben und ich habe äh, mehrere Tage damit verwendet, Setup Instructions für Unix, Windows, Apple und so weiter zu erstellen. Mit Renko fällt das weg, weil wir es sehr einfach machen, einfach über den Browser auf, ein, auf eine Umgebung zuzugreifen, die ich als, als, als Kursinstruktor zur Verfügung stelle und die danach bei allen teilnehmenden Studierenden genau gleich ausschaut. Ähm, Status vom Projekt, wo, wo sind wir, wo, geht's, wo geht die Reise hin? Ähm, die Arbeit an Renko hat, ich möchte mal sagen, in 2018 äh, so richtig angefangen. Äh, wir hatten so, wir hatten einige Prototypen in, in 2017, äh, haben Sachen ausprobiert. Aber so Renko in der heutigen Form wurde eigentlich irgendwann so im Frühjahr 2018, da haben wir damit ernsthaft angefangen. Ähm, wir haben auf renkulab.io, das ist so, wir nennen es Public Beta Deployment. Da haben wir inzwischen irgendwie die Daten sind noch vom Sommer, als ich da zum letzten Mal nachgeschaut habe. Inzwischen dürften es viele einige mehr sein. Äh, einige tausend registrierte Nutzer und ein, ein paar tausend Projekte darauf. Ähm, wir haben Institutionelle Deployments, die nicht von uns betreut werden, haben wir, da, da sind wir in Kontakt. Also da versuchen wir anderen zu helfen. Institutionen, die Interesse an Renko haben, versuchen wir damit zu unterstützen. Klar, ETH und EPFL sind, äh, unsere, äh, sind unsere Mutterhäuser, da, da versuchen wir äh, zusammenzuarbeiten, dass solche schulweite Instanzen der Plattform äh, ermöglicht werden, ähm, aber auch außerhalb. Also wir haben einen Piloten, der läuft an der Uni Genf, Uni Fribourg. Ähm, das ist hier nicht drauf. Die Hochschule Luzern sind wir in einem HSLU, sind wir in einem Piloten drin, in einer Evaluation, aber auch im Ausland. Also gerade an der Ostküste haben wir einige, einige ähm, Versuchs, Versuchsphasen mit RENCO. Ähm, wir haben eine, eine Instanz, die nur für die Swiss Covid Task Force reserviert ist. Ähm, also da geht es darum, die, so die, die Fallzahlen und Gesundheitsdaten ähm, zu analysieren und da zusammenzuarbeiten. Diese Instanz ist abgetrennt, weil darauf natürlich etwas sensitivere Daten äh, da vorhanden sind. Allgemein, so auch etwas zu unserer Überraschung, ist sehr viel Interesse hier von Bundesseite. Also einige, einige Bundesämter ähm, machen sich zurzeit Gedanken, wie sie ihre Prozesse und ihren Umgang mit Daten verbessern können. Ähm, an vorderster Front sind wir jetzt mit dem, mit dem, BA, mit dem Bundesamt für Statistik. Das ist noch naheliegend. Dort wird sicher Data Science betrieben, sind wir, sind wir im Gespräch und da versuchen wir, versuchen wir herauszufinden, ob Renko in, in ihrer Infrastruktur einen Platz haben könnte. Ähm, zuletzt möchte ich sagen, so der, der primäre Fokus äh, lag ganz klar auf der akademischen Seite, aber wir, wir hatten auch schon Gespräche mit, äh, mit Firmen, die genau die gleichen Probleme letztlich letztlich auch haben. Dort fallen die Probleme oftmals halt in, in Rappen und Franken an. Äh, dort dort ist es nicht schlechte Wissenschaft, die betrieben die wird, aber letztlich geht einfach Geld verloren, wenn man das das Rad immer wieder neu erfinden muss. also Da besteht durchaus ein, ein Interesse. Ähm, und noch so, was sind unsere Schwerpunkte? Ich habe es schon angetönt, also ganz klar der Workflow Aspekt und, äh, die Einfachheit, äh, solche Workflows aufzuzeichnen durch Renku und auch diese dann online, also nicht auf, auf meinem Laptop via Kommandozeile Eingabe, sondern, sondern online auch, wo ich dann das starten kann und nach Hause gehen kann, ähm, diese dann online, online auszuführen. Ähm, wir versuchen unsere Datenset-Abstraktion versuchen wir ähm, mächtiger zu machen, indem wir nicht nur Git LFS als, als ähm, Speicherort für unsere Daten anbieten, aber auch andere, äh, andere Datentöpfe zugänglich machen möchten oder auch die, die Verbindung zu Data Repositories, äh, die ist bereits im beispielsweise mit Zenodo möglich, aber da versuchen wir noch weitere, weitere solche, solche Brücken zu bauen. Ähm, der, der Knowledge Graph, der, der ist auch von, von Punkt 1 abhängig. So, je besser wir darin werden, diese Workflows aufzuzeichnen, desto gehaltvoller wird unser Knowledge Graph und dann geht es darum, da auch die, die ganzen interessanten Abfragen zu ermöglichen. Um, und zu guter Letzt die, das, das Deployment der Plattform an sich. Das versuchen wir zu erleichtern und es damit Institutionen einfacher, machen, einfacher zu machen, ihre eigene Instanz dieser Rankular-Plattform laufen zu lassen. Jo, damit wäre ich am, am Ende meines Vortrags.